Moin moin liebe Richmond-Familie. Heute gehts mal ums Giveaway. Es ist echt extrem schwer hier irgendwie Kommentare rauszusuchen Ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht und Screenshots gemacht und gespeichert und fangen wir mal beim ersten an Er schreibt hier halt auf Englisch, dass ich ihm mit meinen Videos geholfen habe, ähm, den Scheidungsstreit halt überstehen. Und das hat mich echt hart geflasht, dass ich ihm da irgendwie helfen konnte. Und das hat mich auch sehr gefreut. Deshalb wird er einen Schad bekommen. Dann Arns wird auch einen Schad bekommen, weil er mir am Anfang von Skyward sehr, sehr geholfen hat auf Steampunk. Und Ich denke auch, dass er es verdient hat. Hat er auch geschrieben. Stimmt auch. Dann geht weiter. Die Dizzle ist auch einer der Fälle der wahrscheinlich einen Chart bekommt. Ich, äh, er ist halt schon sehr, sehr lange dabei. Ich guck mal weiter. Ja, äh, der, der ist auch sehr, sehr lange schon dabei. Und es tut mir echt leid, dass nicht jeder einen bekommen kann. Ich komm nicht ja, das stimmt schon, David bekommt auf jeden Fall auch eins, weil er echt immer dabei ist und immer aktiv Kommentare schreibt. Also, der Dritte geht an ihn und jetzt ist leider nur noch einer da. Und ich würde ihn auch vielleicht an Stefan, an ihn vielleicht, weil sein Name ist auch sehr lustig. Und Loikex hat ihn auch verdient, er hat ihn auch verdient. Es haben ihn sehr, sehr viele von euch verdient. Eigentlich, ich würde jedem eingeben. Hm. Den fand ich auf jeden Fall sehr lustig, den wollte ich euch auch zeigen. Es wäre mega nett, wenn ich gewinnen würde. Ich gucke dich seit 3000 Abos und du bist mein Lieblings-YouTuber. Und ich hätte es mir verdient. Also ihr guck, 3000 Abos habe ich aber leider noch nicht. Also sieht man, dass er einfach nur so kommentiert hat oder sich verschrieben hat. Aber ich fand es sehr lustig. Ähm, Jetzt müssen wir uns leider entscheiden. Es ist so schwer. Sorry, dass, Ruggi, dass du nichts bekommst und allgemein die Leute vielleicht, die öfter so gut sind. Aber manche von euch spielen ja auch gar nicht mehr, deshalb dachte ich mir. Und es ist extrem schwer. Entscheidet euch mal nur für vier Leute, wenn ihr eigentlich mehr entscheiden wollt. Also David ein, habe ich schon gesagt. ne? Also ich habe gesagt, er bekommt einen, Arns bekommt einen. Es ja, ist sehr schwer. Auf jeden Fall David noch ein und jetzt noch ein. Oh, es oh, ist so schwer. Ich würde gerne diese eigentlich auch eingeben. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Aber bin ich noch mega Ein Schad Ja, eventuell er Ein Schatz. Dann gebe ich dir noch ein weil du noch nie einen geöffnet hast. Ich hoffe, du lügst auch nicht. und es war sehr nett, dass du so freundlich bist. Ähm, also, einmal Ultimate Kacke. Einmal Alex, Arns und David. Herzlichen Glückwunsch, ich schreibe euch auf jeden Fall in die Beschreibung, dass ihr gewonnen habt. Und an alle anderen, viel Glück beim nächsten Mal. Tschüss.